Im Tarifstreit im öffentlichen Dienst kommen Arbeitgeber und Gewerkschaften erneut zu Gesprächen zusammen. Sie wollen über eine Empfehlung der Schlichtungskommission verhandeln. Diese sieht eine stufenweise Sonderzahlung von 3.000 Euro als Inflationsausgleich vor. Dazu soll ab März 2024 monatlich ein Sockelbetrag von 200 Euro und anschließend eine Gehaltserhöhung um 5,5 Prozent kommen, insgesamt mindestens 340 Euro. Sollten sich Arbeitgeber und Gewerkschaften nicht einigen, stehen möglicherweise eine Urabstimmung und weitere Streiks bevor.